Hi, hallo, ich bin Jan, ich habe acht Tage lang bei Prenable ein Praktikum gemacht und was ich da so gemacht habe und wie mir das gefallen hat, das erzähle ich euch jetzt. Ich quatsch über darüber, warum ich überhaupt zu Prenable gegangen bin, warum ich hier acht Tage Praktikum gemacht habe, über das Praktikum an sich, über mein Projekt, ich hatte ein eigenes Projekt, wie das da alles abgelaufen ist und über Programme und Plattformen, mit denen ich gearbeitet habe und natürlich mein Fazit. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, warum Brandable? Ich möchte Marketing studieren demnächst in Köln an der Rheinischen Fachhochschule. Media and Marketing Management heißt mein Studiengang. Dafür brauchte ich ein Praktikum, sechs Wochen habe ich schon gemacht in einem anderen Unternehmen und wollte dann noch bei Prennable Praktikum machen zusätzlich, so ein bisschen mehr Online-Marketing äh, und ein bisschen kleiner alles. Das Praktikum an sich war äh, erstmal einzuteilen. Und zwar, wir hatten wenig Zeit, wir hatten nur eben diese acht Tage. Das hat sich aufgeteilt in einmal Homeoffice und einmal Büro. Ähm, hauptsächlich war es tatsächlich Büroarbeit, aber tatsächlich auch Homeoffice war mit dabei, was ich eigentlich ganz cool fand, weil war mal was anderes. Ich habe zu Hause früher immer nur gelernt, aber nie wirklich was gearbeitet und mit dem Chef was abgesprochen. Ja, dabei hatte ich die ganze Zeit mein Projekt. Das ging am Tag 1 los bis zum Ende und das hat mir relativ gut gefallen. Ja, mein Projekt hieß 100 Einzelhändler und das habe ich von Anfang bis zum Ende komplett Hauptsächlich selber bestimmt, der Paul hat mir ein paar Vorgaben gegeben, ähm, aber es war so mein kleines Baby, äh, was ich eben jetzt quasi vollendet habe. Ja, 100 Einzelhändler zum Thema Bekleidung im Großraum Leverkusen. Was haben wir gemacht? Wir haben 100 Einzelhändler gesucht und aufgelistet, sie dann mit einer Postkarte erreicht, das Ziel war es, ähm, eine Postkarte zu designen, wo ein Gutscheincode draufsteht ähm, für einen Online-Kurs von Prenable, weil das Thema war, denen zu helfen mit Google My Business und eben dem Unternehmen zu helfen, sich zu digitalisieren. Weil als Einzelhändler bist du im Gegensatz zu den Riesen wie Amazon oder so aufgeschmissen, wenn man dich nicht findet bei Google. Und in diesem Kurs wird dann halt eben erklärt, wie stehst du möglichst weit oben bei Google, wie kommt man überhaupt auf deine Seite, ohne dass man dich direkt googelt. Und diese Postkarte haben wir eben designt und wollten die oder werden die jetzt rausschicken, um denen da ein bisschen zu helfen mit dem Thema Google My Business. Ja, Programme und Plattformen. Ich habe zuerst mit Excel gearbeitet, weil wir eben diese 100 Einzelhändler aufgelistet haben. Das habe ich in einer Excel-Tabelle gemacht. Der Paul hat mir dann noch ein paar Kniffe gezeigt, wie man das am besten macht, wie man das strukturiert. Da, äh, Das wusste ich auch gar nicht, was man da alles machen kann. Ich kannte Excel so ein bisschen von Mathe, aber war ganz okay. Also lief am Ende. Ähm, designt haben wir die Karten dann mit Canva kann man es eine Plattform wo du selber Postkarten oder Visitenkarten eben gestalten kannst Motive haben die in ihrem eigenen äh, Netzwerk die du auswählen kannst und da reinmachen hab dann da eben drei Postkarten designt. und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar Instagram äh, Instagram ist eigentlich ganz cool für sowas weil ähm, du relativ schnell eben Leute erreichen kannst und mal fragen kannst ich habe zum Beispiel meine drei Entwürfe genommen und mal hochgeladen bei Instagram und eben gefragt, was haltet ihr davon? Wie findet ihr den Vorschlag oder den? Und Könnt ihr ein bitte eine Abstimmung machen? Und dann bekommst du relativ schnell ein ehrliches Feedback, was dir dann eben hilft, zu entscheiden, okay, ich nehme diese Postkarte, ich schreibe da das drauf, das kommt gut an. Nebenbei habe ich dann halt auch immer noch dokumentiert, was ich so den Tag über gemacht habe, weil es teilweise die Leute auch interessiert hat. Und wie das Leben bei Prendable als Praktikant so ist. Ja, weitere Programme und Plattformen sind G Suite. Damit habe ich eigentlich immer gearbeitet. Das sind so die einzelnen ähm, Programme von Google. Also ich habe zum Beispiel zu Hause immer nur mit Open Office gearbeitet. Hier ist das ein bisschen anders. Das ist eigentlich viel besser. Google Docs zum Beispiel. Ich kann was schreiben, wenn ich Home Office gemacht habe. Und der Paul konnte sehen, okay, wie weit ist der gerade oder mir eine Notiz reinschreiben. Hier kannst du bitte noch das und das ergänzen. Du hast halt von überall Zugriff drauf. Das war ziemlich praktisch. Oder auch die Präsentation, die ihr hier gerade se seht, ist mit G Suite gemacht worden. Ja, die Postkarten haben wir am Ende verschickt oder die werden jetzt verschickt mit Mailchimp. Das ist ein Programm, das relativ nützlich ist. Dadurch haben wir eben auch diese Excel-Tabelle gemacht, weil du setzt einfach nur alle Adressen ein, in die Empfänger und deine Postkarte und die wird dann bei denen gedruckt. Noch ist sie ja virtuell. Die wird bei denen gedruckt und sofort rausgeschickt. Die kommt gar nicht noch hierhin ins Büro, die wird sofort verschickt an die Einzelhändler und wir müssen uns darum gar nichts kümmern. Ziemlich praktisch also. Ja, was kann ich am Ende zum Praktikum sagen? Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hatte mega viel Spaß mit dem Paul. Ich hatte nie das Gefühl, oh nee, jetzt muss ich morgen aufstehen und dann wieder in, zur Arbeit und Praktikum und ich, nee, macht mir alles keinen Spaß. Nee, wirklich nicht. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, ja, Arbeit, hast dein Projekt, hast was zu tun, hat Spaß gemacht. Was auch ganz wichtig ist, dass ich hier gesehen habe, das ist der richtige Beruf für mich. Also ich habe ein Praktikum soll ja auch immer zeigen, ist es das, kannst du dir vorstellen, das langfristig zu machen und ich glaube, ja, es ist vor allem der richtige Studiengang für mich, den ich jetzt wähle und dann auch das, was ich später machen möchte. Von daher hat mir das ziemlich gut gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch. Bis dann.